Natürlich wissen Sie, dass Ihr Gedächtnis eine Auslese trifft, woran Sie sich erinnern und was nicht. Sie wissen auch, dass diese Auslese meist unbewusst abläuft. Aber wussten Sie auch, dass Ihr Gehirn so programmiert ist, dass es eher die negative, unangenehmen und schmerzhaften Dinge festhält. Dass es die positiven Momente als weniger wichtig einschätzt und deshalb aus dem Gedächtnis loslässt. Das ist für viele Lebensbereiche sinnvoll, aber für Ihre Beziehung schädlich. Wenn Sie also über Ihre Zufriedenheit in der Beziehung in den letzten Monaten nachdenken, werden Ihnen schneller die Streitgespräche wieder einfallen, als die kleinen netten Gesten Ihres Partners. Dadurch hat Ihre Bilanz eine Schlagseite auf der negativen Seite. Diese Fehleinschätzung beeinflusst Ihr Verhalten gegenüber Ihrem Partner. Deshalb ist es so wichtig, bewusst gegenzusteuern. Besonders genau die schönen Momente im Gedächtnis zu verankern. Auf meiner couplecoaching.de Seite biete ich Ihnen ein kostenloses Angebot, diese Fähigkeit einzuüben.